Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Beim letzten Mal, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, haben wir Cynthia ein für allemal den Chaos gemacht. Sie war der Champ, wir sind nun der Champ, aber weil wir nicht hobbylos sind und 24-7 einfach nur in der Ruhmeshalle rumhängen wollen, machen wir unsere Abenteuer weiter. Maike, Patrick war eben hier und hat nach dir gesucht. Er meinte, du solltest unbedingt nach Blizzard kommen und von dort das Schiff nehmen. Doch ungeduldig, wie er nun mal ist, war er auch schon auf und davon, ehe ich mich nach mehr Informationen fragen konnte. Ach übrigens, kommst du gut voran mit der Aufgabe, mit Professor Albo, die anvertraut hat? Stimmt, wir wollten ja unseren Pokédex vervollständigen. Lass uns mal schauen. 147 Pokémon von... Ich meine, es gibt 150 oder 51... Den sollten wir doch mal fertig kriegen, oder? Ach, zweiblattdorf. Was für schöne Zeiten das doch waren hier. Gut, ich meine, was, was fehlt uns denn noch so im Pokédex? Wollen wir mal schauen. Ich habe nicht viel gefangen. Äh, Ignoriert einfach die ganzen Bummern, die ich noch nicht gefangen habe. So, und zwar wenn wir nach ganz unten gehen, werden wir sehen, dass uns hier vier Stück fehlen. Die letzten vier. Und wenn hier Palkia ja ist, dann muss er hier die Alger sein und bei den dreien, naja, wer könnte das wohl sein? Das können ja eigentlich nur die drei legendären Seemonster sein. Eins davon sollte sich hier im Wahrheitsufer befinden. Zum See der Wahrheit, der See der Gefühle. Ja, und ich würde sagen, erstmal machen wir ähm, das so, dass wir den Pokédex vervollständigen, zumindest von den gesehenen Pokémon her. Und dann gehen wir nach Blizzard in die After Story. Dü -dü. Oh, ich muss hier auf jeden Fall die Lautstärke aufdrehen für mich persönlich. Nicht nur, weil dieses Theme nice ist, sondern auch das Theme, was kommt, wenn wir gegen die kämpfen. Die lassen sich nicht einfach so easy peasy fangen. Die wollen einen Kampf. Oh Gott. Vesprit ist hier in diesem? Ich dachte, besser wäre bei einem anderen. Okay, ja, hier ist Wesbrit. Und weg ist es. Einfach weggeflogen. Wow. Doch kein Kampf. Äh, Professor Alba? Michael, das war doch gerade Westbrook, oder nicht? In der Bibliothek von Fleetbook hatte ich dir aufgetragen, Daten über das Pokémon aus dem See zu sammeln, was du erfolgreich erledigt hast. Doch leider liefern diese Daten keine Antwort auf das Geheimnis der Entwicklung. Es ist mir nach wie vor es ist mir nach wie vor ein Rätsel, warum sich nur bestimmte Pokémon entwickeln können. Letztlich habe ich nur noch... Nur noch... Nun nur noch mehr Fragen, für die ich eine Antwort suche. Naja, es hat auch sein Gutes. Denn so bleibt die Arbeit zumindest spannend. Maike, warum suchst du nicht nach Westbrit? Mich schien es so, als wolle es mit dir spielen. Die Landkarten-App vom Pocket sollte dir den Aufenthaltsort des Pokémon anzeigen können. Also gut, Maike. Auf deinen Reisen begegnest du bestimmt noch vielen verschiedenen Menschen und Pokémon. Diese Begegnungen werden dir viele aufregende Momente schenken. Genieße es in vollen Zügen. Bis dann, Maike. Ich soll es hinterherjagen? Wie ein Kammerjäger? Oh Gott. Hat er gesagt, ich habe was für meinen äh, Pocket bekommen? Neue App? Lass mal sehen. Wo denn bitte? <lacht> das können wir mal resetten. Oh oh, alles weg. Oh nein, der ganze Fortschritt ist weg. Für immer. Cares. Wo ist denn die neue App? Das hier? Wesbrun ist gerade hier unten? Also Leute, wir werden jetzt in der Ecke die ganze Zeit sehen. Und zwar es funktioniert sie genauso wie in Gen 2, bzw. Gold, Silber und deren Remakes. Wie mit den drei Hunden müssen wir jetzt Wesbrun hinterherjagen. Und ich meine, wenn man immer wieder raus und reingeht in ein Gebiet Oder ist das es, ist es nur im Original so gewesen? Na, auf jeden Fall Ähm Im Original war es auf jeden Fall so Man musste immer hin und her switchen Von Router X Zu Route Y Hin und her, hin und her, die ganze Zeit nach oben und unten laufen Und hoffen, dass es auf der Map endlich da erscheint, wo du es haben willst Seht ihr? Genauso funktioniert das nämlich, weil jetzt ist es komplett woanders Deshalb suchen wir uns eine Route aus, wo wir direkt hin und her wechseln können. Wo sich die Route ständig ändert. Ich meine, sogar direkt hier wäre eine passende Route. Jetzt hier, wo ich gerade bin. Deshalb hopfen wir mal auf unserem Bike. Sollen wir jetzt auf die Map schauen? Gehen in das Gebäude rein. Gehen hier lang. Und dann müsste es wieder woanders sein, oder? Es bleibt da. Okay, warum? Warum bleibst du da? Muss ich jetzt die ganze Zeit hin und her fliegen, bis es irgendwo bleibt? Also, bis es irgendwo in meiner Nähe bleibt, meine ich. Oder wie fange ich dann am besten? Oh Gott, das ist ja nervig. Okay, jetzt ist es in meiner Nähe. Jetzt ist es in meiner Nähe. Es ist über mir. Es ist direkt auf der Route über mir? Seht ihr das? <lacht> Habt ihr das gesehen? Jetzt ist es aber mal dort oben. Und ich wette, wenn ich jetzt... Hier reingehe und dann nach oben rauskomme. Es ist wieder komplett woanders, Habe ich recht? Oh, ja, das, das wilde Pokémon will noch nerven. Nö, ich gebe dir aber keine Screen Time. So, lass mich kurz schnell durch. Um das zu prüfen. ob bestimmt. Wenn ich jetzt hier durchgehe, dass es wieder komplett woanders ist. Und ich das abfangen muss irgendwie. Okay, noch ist es da. Wir sehen's. Es ist. Rechts oder so? Ich weiß es gerade nicht, wo es ist. Ich hoffe ich komme schnell durch. Äh okay, es ist jetzt da ganz hinten. Oh! Hey! Wir haben es abgefangen! Das war einfacher als ich dachte. Oder warte, ist das jetzt hier eine neue Route und der muss laden? Nee. Es könnte hier drin sein, direkt, hier im Gras. Also das original viel war auf jeden Fall eines meiner absoluten Lieblingslieder in ganz Pokémon. Das ist auch ebenfalls richtig episch. So und äh, verdammt, ich habe keinen Horrorblick. Ich brauche ich hoffe, ich brauche keinen Horrorblick für das, viech Ja, jetzt muss ich überlegen, würde ich Konfus setzen oder Toxin? Ich glaube, ich will sogar konfu einsetzen. Bitte sag mir nicht, ich brauche Horrorblick, weil sonst muss ich eben cutten und... Ja, Trauma geht wieder Horrorblick erlär. Das beantwortet meine Frage. So, ich zeige euch mal die Taktik, die ich immer gemacht habe früher. Irgendeine Stadt nehmen oder eine Route nehmen, wo ihr die ganze Zeit hin und her switchen könnt. Und einfach auf der Karte achten, wo es sich gerade befindet. Jetzt gerade ist es da unten. Es wird auch gerade nicht weggehen aus irgendeinem Grund, aber es wird da gleich weggehen. Da. Und das immer so weitermachen, bis es irgendwann an einem Ort ist, wo man es haben will. Hier zum Beispiel. Es kommt gerade in die richtige Richtung. Es kann sich auch total random porten. Also einfach immer so lange weitermachen, bis man es da hat, wo man es haben will. Aber immer gucken, wo es ist. Aber es kann sein, dass es mal auf deiner Route ist und dann gehst du auch aus Versehen wieder in die Loading Zone. Das ist dann ein bisschen blöd. Dann ist es wieder weggeflogen. Ja und das mache ich jetzt, bis es bei mir landet. Ach und übrigens, wenn ihr einmal ins wilde Gras geht, während ihr nach der Suche nach dem Ding seid, fliegt es auch wieder weg. So, jetzt habe ich es hier, wo ich haben will, wo ich haben will. Und zwar hier unten müsste es sein. Genau hier. Gibt's hier Gras? Irgendwo? Hier gibt's Gras. Okay, dann muss es wohl hier sein. Obwohl jetzt bin ich ein bisschen links. Ich weiß es gerade nicht. Ob es hier richtig ist. Angeln kann ich natürlich nicht, ne? Was ist da? Die Karte muss nicht immer stimmen. Aber ich will halt sicher gehen, nicht, dass ich den random encounter bekomme mit dem Pokémon, was ich überhaupt nicht haben will. Ups, hier geht's ja gar nicht. Okay, versuchen wir es mal hier links. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier links ist, irgendwo. Nee, verdammt. Oh, anscheinend flieht es nicht immer nach einem Kampf. Jetzt zum Beispiel ist es noch hier. Okay, vielleicht. Du, du, du. Ist es ist ja einfach hier. Du, du, du, du, du. Komm schon, gib mir einen Pokémon. Ist es hier vielleicht? Es könnte hier sein. Nee, auch nicht. Okay, es war doch hier oben. Anscheinend kommt es nur manchmal. Manchmal kommen einfach random irgendwelche wilden Pokémon. Ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert hier. Aber jetzt habe ich dich wieder. Traumflogie schön vorne mit der neuen Attacke, die ich gerade beigebracht habe. Beziehungsweise, die hatten wir ja schon vorher. Hab sie nur gewechselt wegen der Liga. Ich dachte, die ich könnte gebrauchen. Habe ich doch nicht gebraucht. Egal. Horrorblick, du bleibst schön im Kampf. So, kann nicht mehr fliehen. Kann nicht fliehen. Es wollte gerade fliehen. Mehr wollte es nicht. So, jetzt würde ich mal gucken, wie viel Damage macht Psystrahlen? Weil das ist ja nicht sehr effektiv. Ich will es ja nicht killen. Ich will es ja fangen. Ich weiß, es ist ein Legi. Und es hat viel Verteidigung. Also, also relativ viel, ne? Aber. Ich weiß nicht, was ich mich traue, weil das ist sehr effektiv. Nicht normal effektiv, das ist sehr effektiv. Deshalb kann ich eigentlich gerade nur Psystrahlen setzen. Ich weiß nicht mal, ob ich switchen kann ist halt das problem gerade sonst ich schwäche es einfach oh Flottball bei kann ich natürlich auch probieren oh da komme ich erst jetzt drauf egal Flottball ist jetzt schon zu spät was habe ich denn alles noch ich habe ein paar überbälle die meisten davon sind eigentlich noch für piker gewesen aber ich brauche die seit halt nicht okay einmal wackelt es schon ich glaube, ich sollte es auf jeden Fall noch ein bisschen mehr schwächen. Ich weiß halt nicht, ob Horrorblick für den ganzen Kampf bleibt oder ob es so lange bleibt, bis ich mein Pokémon wechsle. Das weiß ich halt gerade nicht mehr. Aber ich mache ja halt nicht so wenig Damage. Ich kann dann jetzt schon noch so zwei, drei Runden angreifen. Ich meine, das Ding ist jetzt auch nicht unbedingt stark. Wir sind jetzt schon 16 Level drüber. Also, ich denke nicht, dass zu das uns KO hauen wird. Ansonsten, ich habe ja noch ganz viele Tränke übrig. Mein Angriff kann nicht weiter sinken. Hallo? Was hast du denn da vor, Vesprit? Das Verspielte der drei. Oh! Oh, -oh. schlecht. Wir haben es verwirrt. Oh nein, das war nicht Teil des Plans. Wenn ich es jetzt kill, muss ich komplett mein Spiel resetten. Und ich habe zuletzt am Anfang der Folge gespeichert. Ups. Schmeißen wir jetzt einfach lieber die Bälle. Hoffen, dass es bleibt, aber. Ja Legis, oh, ist, ja, Legis sind eigentlich auch dazu bekannt. Oh, es ist zum Verwirrt. Ja, Legis sind eigentlich auch dafür bekannt, dass die äh, nie, aber wirklich nie in den Bällen bleiben. Sowas können wir eigentlich die ganze Folge lang erwarten. Das wird auch die ganze Folge lang hier sein. Die drei versuchen zu fangen. Wenn ich zu lange brauche, teilen wir das auf zwei Folgen auf, aber. Ja, ich haben natürlich den Schlimmsten als allererstes ausgewählt. Trau äh, Westbrook meine ich. ist das Schlimmste von den dreien. Ja, ich habe auch einen Meisterball, aber den habe ich noch für was ganz anderes geplant. Ja, schmeiß mal einen Superball. Vielleicht gefällt er dir mehr. Oh, ja, tatsächlich Ein, einmal. <lacht> nice. Es gibt auch in äh, dem Spiel einen Superwurf. Ich glaube, den gibt es seit Gen 6. Und zwar, was der macht, ist, der hat eine sehr, sehr, sehr, sehr kleine Chance zu passieren. Irgendwie so 1 zu 1.100, was auch immer, was es war. Und zwar, wenn du einen Ball wirfst und den Superfang hast, dann muss es nur einmal wackeln und das Pokémon ist drin. Also ähnlich wie so ein Meisterball-Effekt. So also ähnlich. Oh oh. Tja, jetzt werde ich es wohl herausfinden. Woher will ich switchen? Vielleicht kann ich einfach nur kurz heilen. Supertrank schnell draufwerfen Ich mag das Film hier, aber das Original mag ich auf jeden Fall viel mehr Okay, Spezialverteidigung sinkt die ganze Zeit. Ist nicht so schön Aber es gibt Schlimmeres ja, man. Das war. Das hat gar nicht mehr so lange gedauert, wie ich erwartet habe. Ich habe wirklich erwartet, dass wir zehn Minuten lang sitzen, aber ne? Das Ding war noch zehn Bällen schon drin. Das war erstaunlich einfach. Muss ich zugeben. Ja, tatsächlich. Vesprit! Es schläft auf dem Grund eines Sees. Man sagt, ein Geist. sein Geist verlässt den Körper und fliege über die Wasseroberfläche. What? Das Emotions-Pokémon, ja. Also falls ihr nächstes Mal ein Emoji schickt, denkt an Vesprit. Es war doch nicht so nervig, wie ich dachte, das Viech Ja, äh, gebe ich es Nickname Erstmal nicht Moment, fällt mir noch nichts ein So, da haben wir 1 der 3 gefangen Das wird uns jetzt auch im Pokédex angezeigt Wesprit Ist Grund als zweites So, die Karte brauchen wir jetzt auch nicht mehr Auf zum zweiten Viech, obwohl, warte, warte, warte Bevor ich zum zweiten Viech gehe, erstmal speichern Dass ich es gefangen habe, ja und am besten noch schnell heilen. Schnell, schnell heilen. Ja, jetzt fehlen noch Selfe und Tobutz. Und bei denen ist es so. Ich kann euch sagen. Ich habe das schon vorher gesagt. Die sind nicht so nervig. Also Westbrücke war wirklich ist wirklich das Schlimmste von den dreien. Also, schätze ich, haben wir das Schlimmste hinter uns. Das, das, ich komme immer noch drauf klar, wie einfach das war. Ihr müsst euch vorstellen. Als Kind hatte ich nie ein Pokémon oder bin auch nie auf die Idee gekommen, ein Pokémon zu haben mit Überblick. Äh, Horrorblick, meine ich. Und äh, deshalb war das viel, viel schwieriger damals für mich als Kind, weil es immer wieder nach einem Ball geflohen ist. Aber ein Ball geworfen, ach, hat nicht geklappt. Nächstes Mal. Immer wieder suchen gehen, das hat so genervt. Was geklappt hat natürlich, was ich, worauf ich auch als Kind drauf äh, gekommen bin, ist einfach es in den Schlaf zu setzen ja, hier in die Stadt müssen wir später nochmal hin. Äh, ist in den Schlaf zu setzen oder ist, ähm, sonst was zu machen mit dem Viech. Äh, ja. Also ja, ich habe früher immer versucht, es in den Schlaf zu setzen, damit ich ein paar mehr Bälle schmeißen kann. Aber muss natürlich auch dran denken, das Pokémon, also mein Pokémon mit der Attacke auf erste Schale zu setzen und zu hoffen, dass ich überhaupt schneller bin. Weil die Dinger, die, die Viecher sind nicht langsam. Die sind... In ordnung schnell, relativ schnell, es geht. So. Aber von mir kann es definitiv nicht entkommen. Das hier oben im Stärke, in der Stärke grotte ist Seife? Ein Moment mal. Das müsste dann bedeuten, dass hier unten, hier, beim Kühnheitsufer Turbutz ist. Moment, das macht alles gar keinen Sinn. Das ist voll die komische Reihenfolge. Hier müsste eigentlich Selfe sein. Hier Tobutz. Und hier Vesprit. Oder nicht? Also, das macht für mich halt gar keinen Sinn. Dass... Ah, naja, egal, komm. Selfe. Self. Das, das nächste Viech. Und wie ihr seht, es haut nicht ab. Nur Vesprit, weil es spaßig ist und Bock drauf hat. Haut ab. Weil es fühlt sich immer wichtiger und besser Oh Junge, diese, dieser Backfront sieht so cool aus Hier auch so auf dem Wasser Ja Ähm... Ich meine, wir brauchen keinen Horrorblick mehr Deshalb können wir uns eigentlich direkt angreifen So, und es hat den exakt gleichen Typen wie Vesprit Ne, das Ding haut nicht ab Das bleibt hier, nur Vesprit braucht den Horrorblick naja, immerhin ist eins davon gegessen. Ich versuche jetzt mal Spukball. Ich habe vorhin gespeichert. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler haben mit Spukball. Is is das ist One-Hit. Das ist One-Hit. Natürlich. Ist jetzt. Ich, ich meine, die Legis, wenn man sie besiegt. Ja, der Level-Up ist sowieso jetzt nicht da. Der ist jetzt weg. Ich resette jetzt. Aber ich meine. Ja, ich glaube, wenn man. Äh, ja, ich glaube, wenn man die Liga noch mal durchmacht, dann... Okay, ich habe ein Autosave an. Das ist eigentlich nicht gut. Das soll man eigentlich ausmachen, vor allem jetzt nach, dem, nach der Liga. Ist es am besten, es auszumachen. Ich mache es mal schnell aus. Ja, ich glaube, wenn man die Liga übrigens durchmacht, dann sollten alle Legis, die man gekillt hat, wieder respawnen. So, automatisches Speichern. Stelle ich jetzt erstmal mal aus. So. War allem auch später fürs Shiny Hunting wichtig. Ich werde nämlich wahrscheinlich auf twitch.tv hier zusammen Shiny hunten. Und ja. Yeah. Das ist äh, der Plan. Also. Oder? Oder ich packe Tricky nach vorne. wäre auch nicht schlecht. gut speichern. Und let's go. Wow, wow. Ich hab's wahrscheinlich schon mal gesagt, aber ja, ich, ich, ich liebe diese... Diese Gestalten immer auf dem Boden hier. Ich finde es find schade, dass man das hier nicht im Kampf sieht. Das ist einfach nur eine große Pfütze. Die schön spiegelt natürlich, aber trotzdem. Ich weiß auch nicht. Wie auch immer. Du bist Nummer 2 auf meiner Liste. Selfe. Wir versuchen direkt mal den Flottball. Da habe ich nämlich vorhin wieder vergessen. Nie vergessen, den Flottball also zu werfen, wenn das Pokémon nicht fliehen kann. Es war es war ein Versuch wert. Ich sag's so, wie es ist. Es war ein Versuch wert. Natürlich würde es nicht drin bleiben. Aber ich habe es gehofft, dass es zumindest ein bisschen wackelt und mich dadurch besser fühlt. Naja, egal. Äh. Ich weiß nicht, ob der Finsterball hier Sinn macht. Das werde ich jetzt verschwächen. Mhm. Ja, komm. Ich weiß nicht, ob der Finsterball hier Sinn macht. Ich weiß nicht, wie dunkel dieser Ort hier zählt. Weil es ist ja eigentlich eine Höhle. Aber keine Ahnung. weil jetzt nicht so das Klügste. Äh. Warum habe ich Tricky nach vorne getan? Ich habe es nach vorne getan wegen Kung Fu-Strahl. Aber für Attacken bin ich zu stark. Meine ganz Pokémon sind einfach zu stark. Das geht aber gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich es schwächen soll. Meine Pokémon sind zu OP im Moment. Es gibt auch die Attacke Trugschlag. Das Pokémon, was davon getroffen Ich, ich glaube, ich glaub, es war Trugschlag. Und zwar, äh, weil es die Attacke ist, wird das Pokémon immer mindestens ein Kapitel behalten, wie jetzt hätte es Robustheit. Und, ähm, ich könnte Naschweif ausprobieren. Ich könnte mit Hate Naschweif ausprobieren, ich glaube, die Schacke ist nicht so stark. Zumindest die stark genug ist, um es One zu hitten. Eins zu schlagen. So, schlägt sich übrigens gerade selber, aber macht halt nicht viel. So, wir versuchen mal einen Nassschweif. Ich denke mal nicht, dass es das voran ist. Das, das wäre schon lächerlich. Aber es macht sehr viel Damage. Okay, nochmal werde ich es auf jeden Fall nicht machen. Da es sich gerade selber wehtut. Oh, oh. Jetzt unten auf jeden Fall die Bälle schmeißen. Den Hyperball am besten. Ja, das passiert eigentlich so gut wie immer bei LinkedIn-Pokémon. In den alten Spielen viel, viel öfter habe ich das Gefühl als hier. Aber trotzdem. Das passiert sehr, sehr oft. Das ist so fun, mal wieder den Superball. <lacht> Zu gucken, wie der Kontrast hier aussieht. Okay, exakt gleich. Naja, naja. Okay, es ist nicht verwirrt. Das ist sehr gut. Ja, Amnesie spam die spammen die sehr oft. Das spammen die sehr oft. Ich denke, wenn die das mal ein paar Mal gemacht haben, bis sie es nicht mehr machen können, könnten wir sie vielleicht nochmal angreifen. Das könnten die dann vielleicht überleben. Das sollten wir auch übrigens immer überleben. Sollte eigentlich keinen großen Damage machen. Und ja, jetzt haben wir noch 100 Bälle. Ich denke, das wird reichen. Okay, das hat schon mal gut aus. Zweimal. Zweimal ist schon mal sehr, sehr gut. Ich habe aber ein bisschen Angst so. Man, man kann diese Pokémon natürlich Shiny Handen, einfach davor saven und dann einfach immer wieder Encounter machen, Spiel neu starten. Ich weiß, bei dem Spiel ist es sehr nervig zu Shiny Handen, weil das Spiel neu starten super ewig lange dauert. Oh mein Gott, ich dachte gerade schon. Dreimal es gewackelt. Aber ja, einfach Encounter machen, ist nicht shiny, resetten, einfach Spiel, einfach Home Button, Spiel ausmachen, Spiel wieder anmachen. So einfach kann es gehen. Ich kann euch nur sagen, ihr habt nicht ewig Chancen, also es wird nicht für immer so dauern. Und darüber rede ich, ich rede nicht darüber, dass eure Pokémon irgendwann mal down gehen könnten. Ich rede darüber, dass Selfer irgendwann mal keine AP mehr hat. Oder allgemein, jedes Legi irgendwann mal keine AP mehr hat und einfach struggelt. Wenn ein Pokémon keine AP mehr hat, keine Attacken einsetzen kann, alles leer, hast du alles schon drauf eingesetzt, dann struggelt das Pokémon, dann setzt Verzweifler ein. Das macht sehr viel Damage, aber genauso viel Damage auch auf das Pokémon selbst. Und damit killt es sich dann selbst. Und da muss man drauf aufpassen. Dass es nicht, sich nicht aus Versehen automatisch selbst killt, weil man zu lange gebraucht hat. Also, wir werden hier nicht nach einem Kampf 100 Bälle benutzen, weil so viel AP hat kein Pokémon. Kein Pokémon kann 100 Attacken hintereinander einsetzen. Das geht einfach nicht. Jetzt also mal zum Kontrast der Superball. <lacht> ja, keine Ahnung. Muss einfach hier Glück haben, dass es irgendwann mal drinnen bleibt. So wie früher einfach. Ja, ist mir jetzt auch egal, ob die ganzen Pokémon down gehen. Ich bin jetzt nicht hierfür, um die XP abzustauben. Ich bin hierfür... Ach ja, auszusehen, nicht auf äh, Flucht drücken. Das wäre sehr fatal, das sollte man nicht machen. Ja, ich bin hier nur dafür, da, um jetzt in meinen Pokédex reinzukriegen. Man kann die natürlich shiny handen. Aber ich habe andere Pokémon vor zum shiny handen. Mehr dazu aber dann in späteren Folgen. Es gibt nämlich noch mehr Legis als nur die, die wir im Pokédex brauchen. Aber ich denke, die zeige ich dann erst, wenn ich mit der Afterstory durch bin. Wo es übrigens auch ein paar Legis gibt. Also ja. Oder was heißt ein paar Legis? Nicht wirklich, aber egal. Da gibt es auf jeden Fall Hinweise zu Legis, kann man sagen. Wie auch immer. Werden wir dann demnächst sehen. Oh Gott, ich hoffe, ich brauche kein Zweiter hier. Ich mag. Deutsch. Ich hoffe, ich mache kein Zweiteil hier draus. Das würde ich sagen. Genau. Nicht so schnell reden. Kommen auch die ganzen Wörter in der richtigen Reihenfolge aus meinem Mund? Ja, ja. Weil Selfie ist gerade viel schlimmer drauf als Rissbrit. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Okay, du hast es so gewollt. Der Timerball! Der Kampf geht zu lange. Meinst du nicht auch? Ja, Selphie meint auch, dass der Kampf zu lange ging. Ein Timerball ist am effektivsten, wenn der Kampf zu lange geht. Ja, so einfach. Und da haben wir Selphie, man sagt, dass sein Erscheinen den Menschen die nötige Weisheit verlieh, um ihr Leben verbessern zu können. Das Wissens-Pokémon. Ja. Und was ist natürlich ein guter Name für Selfie? Für so ein schlaues Pokémon? Seife. Jetzt heißt es Seife. Cool. Man wir es auch Selfie nennen können, aber egal. Ja, und damit haben wir dann zwei. Genau. Das waren zwei von drei. Und nun auf zum dritten Viech. Das befindet sich hier bei den Hotels und alles Ich denke da kommt man am schnellsten hin von Weideburg aus. Ich meine von einer anderen Stadt kann man es auch machen. Ich weiß nicht welche Stadt von wo aus es schneller ist von Weideburg oder von Schleiede, glaube ich war das die Stadt Aber ich gehe meistens eigentlich diesen Weg lang. Auch wenn hier Gras ist fühlt es sich trotzdem ein bisschen schneller an hier ganz schnell und dann ist man auch schon da weil bei der anderen beim anderen Weg sind da überall Zäune und die nerven einfach und dann kannst du dich da aufhalten und das will man natürlich nicht und äh, ja hier ist nun Turbuts, das letzte Viech das blaue beim See der Kühne <Sie> Oh Gott, außen Nein. So, hab noch mal eben kurz mein Team gefüttert. Ups, doch nicht ganz. Ich gebe noch ein bisschen was. Hab vergessen zu heilen, deshalb nehme ich einfach meine Items, die ich noch von der Liga gekauft hatte. Wow. So, hält noch mal nach vorne geparkt. Und nun, Auf zum letzten Viech. In der Kühnheitsgrotte ist die Tünten. Also hier steht ja dann Westbrit, hier steht Selfe und hier steht Tobots. Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier speichern. Oh yeah. Ich hoffe, du brauchst nicht lange zum Fangen. Turbo. Das letzte der drei. Turboz. Natürlich nicht vergessen, am Anfang jedes Legikampfs. Den Flottball, denn der kann's. Oh yeah! Habe ich recht, Flotball, du bist richtig cool, oder? Es hätte funktionieren können. Gibt es zu. Hätte klappen. Ich hab das Gefühl, ich werde das aufteilen müssen. Oder eine XXL-Folge machen hier raus. Das kann auch passieren. Wenn es sich nicht lohnt für eine zweite Folge. Dann mache ich hier raus einfach eine XXL-Folge. So. äh, Naschweif. Hat ja vorhin auch geklappt. Platsch. Wow, wie viel Damage. Hat Tobutz weniger Verteidigung? Oder hat... Ah nee, wegen Amnesie. Weil oh, es hat keine Amnesie eingesetzt. Okay, aber es ist perfekt. Rote Bereich ist eigentlich perfekt. Man kann natürlich noch ein bisschen weiter runter kriegen, wenn man irgendeine Attacke dafür hat, aber braucht es nicht unbedingt. Solange es im roten Bereich ist, ist es eigentlich schon gut genug. Und das ist für mich zu risky. Und deshalb schmeißen wir wieder die Bälle. Bitte bleib einfach drin, okay? Bitte. Also Westwood haben wir im Überball? dich äh, dann, dann, dann nur selfe. Ähm.. Im, im, Im, Timerball? Und thomas könnten wir ja vielleicht in einem Primärball oder in einem Superball bekommen, oder? Vielleicht? Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Was weiß ich? Das wäre lustig, wenn man so ein Dialga, was der Herr der Zeit ist. Das, das wissen wir nicht, weil wir Diamanten nie gespielt haben. und wir spielen hier Perl. Aber trotzdem, ähm, wäre lustig, wenn man Dialga in einem Timerball fangen würde. Schering guck mal Zeit und äh, Thema äh, naja egal muss ich nicht erklären yay yeah, es liebt mich hat sich nicht treffen lassen ist mir egal hyperball hyper hyper bam oh oh haben wir's oh wir haben's das hat gar nicht lange gedauert ungefähr auch so lange wie Selfie oder wie Whisperit so um den Dreh ja, cool. Easy. a drei gefangen. Schon ein paar Levels abstauben, aber ist egal. Man vermutet, dass Selve, Vesprit und Tobutz alle demselben Ei entsprungen seien. What? Dreilinge? Oder Drillinge heißt das ja? Windskraft-Pokémon. Ja, der tobende Butz. Packen wir in die Box. Und damit... Haben wir alle drei Seeviecher, Seemonster, gefangen. Na gut, wir sind ja keine Monster, sind ja, ja Viecher. Kleine, kleine Viecher. So, nach hinten. Ja, ich war ein bisschen faul mit dem Fangen. ich noch nach irgendwann. So, jetzt haben wir Selfie, Westbrett und Tobutz. Aber, wie fange ich bitte in Pokémon Perl, das Pokémon Diamant? Pokémon. Wie mache ich das?